Ein interessantes Training schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Der Eismann, Bottas und Daniel Ricciardo. Ein interessantes freies... Ja und das war das Ergebnis des ersten freien Trainings. Nicht so ganz so gut, aber zumindest auf P1. haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. es dafür? Also ja, wir haben ja einige neue Teile bekommen. Und die wollen wir natürlich alle testen, also ist doch klar. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Es wird schwer. Es war auf jeden Fall eine Traumrunde, die ich gefahren bin im Training. Und natürlich bin ich auch auf den Hypersofts gefahren und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ja, also manchmal ist es nicht so einfach. Also, man muss sich immer mit dem Auto erst ein bisschen antesten und dann kommt ich glaube, man damit klar. Elementar. Und dann kriegen wir noch unsere Ressourcenpunkte für das erste Training hier. Da gibt es natürlich einiges, weil ich natürlich die ganzen Tests abgeschlossen habe für die Ressourcenpunkte. Und da kriege ich 440 neue Ressourcenpunkte. Und unser, ja, unser Ruf steigt, außer bei unserem Team, das sinkt da. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Und dann habe ich jetzt auch in... Eine weitere entwicklung investiert ein interessantes training. Schauen wir uns noch einmal die Durch die neue ressourcenpunkte und Danke, dass Sie heute beim training dabei waren wir sind in Kürze mit noch mehr 1 zu. ja und dann bin ich im zweiten training gefahren auf intermediates ich dachte das ist eine ganz gute idee jetzt auf inters ein bisschen zu üben um ein bisschen die striche kennenzulernen das denke ich sehr sehr wichtig und dann noch die Ressortenpunkte für unser zweites freies Training. Sind auch wieder, ja, 66 Stück. <lacht> Ist natürlich relativ wenig, aber dafür, dass ich nur ein paar Runden gefahren bin, war es ganz solide, muss man sagen. Und das dritte Training war total irrelevant, weil ich habe das nicht gefahren. Ich bin keine Runde gefahren. Aber ich kriege zumindest 27 Ressourcenpunkte warum auch immer. Aber naja, wo... Oh. Was so viel Ruf kriege büß ich ein, würde ich mich verarschen. Naja, springen wir ins Qualifying hier in Q3. Meine schnelle Runde. Ich bin eine 12 12:1 gefahren und ähm, ja, die erste Kurve habe ich ganz gut bekommen. Ein bisschen Zeit verloren. Jetzt hier, das ist ein wichtiger Punkt. Und hier muss man rechtzeitig rechts einlenken und dann gerade stehen. Und das hat mir ordentlich Zeit noch mal gebracht an der Stelle hier muss man rechtzeitig aus dem Gas gehen und dann kann das Auto sehr sehr instabil werden wenn man sehr sehr früh beschleunigt hier bin ich auch ganz gut rumgekommen habe wieder zweieinhalb Zehntel gefunden zwar nicht perfekt aber ganz okay und hier habe ich wieder was verloren beim Einlenken aber beim rausbeschleunigen kriege ich das dann wieder und hier springen wir nach Sektor 2 hier habe ich drei Zehntel etwa Verbesserung hier habe ich vier Zehntel teilweise und die sind jetzt weg und jetzt nochmal hier durch die letzte Kurve und da finde ich noch mal ein bisschen Zeit wieder und am Ende sind es etwa viereinhalb zehn Verbesserungen und auf eine elf sechs und das reicht für Platz sechs hier okay, aktuell gehen. im Qualify. morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top drei. Reykönen, Hamilton und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Sehr schönes Qualify, aber verstappen hatte irgendwie Probleme im Qualify anscheinend. Also das ist nicht so toll für den Niederländer. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus. Aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Also es war ein Qualifying und kein Rennen, aber okay. Und wir hatten auch beide sehr, sehr viel Spaß. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Hoffen wir natürlich. Ich meine, wir sind in Monaco. Da ist Track Position eigentlich das Wichtigste. Also keine andere Strecke gibt es, wo das, das wichtiger ist. Klasse. Also das sollte schon was alles. werden. Und dann springen wir zur Rivalität. Ich führe inzwischen gegen Charles Leclerc. habt die Rivalität gewonnen und auch gegen Alonso führe ich. Das ist ganz schön. Und dann kriege ich schon mal ein paar Punkte für das Qualifying an sich. Ist leider nicht so gut gelaufen, also beziehungsweise ist eine gut gelaufen, die Runde, aber ich habe keine perfekte Runde zusammen bekommen, was natürlich in Monaco nicht so einfach ist. Da kann schnell mal was passieren. Und auch der Rufsteig jetzt ordentlich durch das Qualifying, darüber kann ich mich nur freuen. Und dann habe ich auch hier... Das fehlgeschlagene äh, Chassis-Upgrade ähm, neu gestartet. Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mister Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos, die wir fahren, haben in dem seither vergangenen halben Jahrhundert einen weiten Weg hinter sich gebracht. Aber wir fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim Großen Preis von Monaco. Und da sehen wir hier die Strecke. Am besten kann man eigentlich nur in San überholen und vielleicht nach dem Tunnel in die Nouvelle schikane Ansonsten ist hier wohl fast unmöglich. so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Kimi Raikkonen startet heute von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricardo, Bottas, Nico Hülkenberg und Sainz Junior. Der Eismann Alonso Verstappen und Romain Grosjean. Magnussen Vettel. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Brandon Hartley und Van Dorn, Ocon, Gasly, Sergio Perez und Lance Straw. Sirotkin und Charles Leclerc am Ende der Startumstellung. Und jetzt wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Sehr, sehr ärgerlich für meinen Teamkollegen, der vom letzten Start muss. Und wir haben neue Teile bekommen: hier neue Motorleistung, auch einen besseren äh, Frontabtrieb. Und naja, die Gewissreduktion ist gescheitert, aber die habe ich jetzt ähm, neu gestartet und die wird dann beim nächsten Rennen fertig sein. 100 prozent also das ist schon mal ganz gut schauen wir uns den entwicklungsvergleich an wir sind jetzt an Rio to Rosso honda vorbei und ja die haben keinen schritt gemacht genauso wie vors india williams hat wieder einen schritt gemacht aber keinen so großen schritt und ja inzwischen sind wir das schlechteste team also besser als davor auf jeden fall und ich denke das sollte uns auf jeden fall weiterhelfen hier beim rennen wobei es natürlich hier eher um track position geht dann schauen wir uns mal die Forschung und Entwicklung an. Wir sehen, Ferrari hat upgrade gebracht, ist jetzt wieder das schnellste Team auf jeden Fall. Genauso wie, glaube ich, Haas und Renault upgrade gebracht haben und natürlich auch wir. Und ja, es wird wieder ein bisschen, also das Mittelfeld wird wieder ein bisschen geteilt, aber ich denke, McLaren wird wieder nachziehen von der Performance her. Und im Monaco ist es ja jetzt nicht so wichtig, da ist vor allem wichtig, dass man im Qualifying gut unterwegs ist. Ansonsten ist es recht irrelevant. Und dann schauen wir uns die Forschung und Entwicklung an. Oder bzw. unsere aktive F ⁇ E. Wir sehen das Chassis-Upgrade. Das steht zwar noch als fehlgeschlagen da, aber es wird weiterentwickelt. Genauso wie der Luftwiderstand und der Hackabtrieb. Die werden auch abgegradet. Und die sollten dann bald fertig werden. In Kanada und Frankreich sollen die Upgrades kommen. Und unsere Strategie ist eine 1 mit Intermediates. Und ihr Reite wisst, die in extrem zwei und das habe ich auch genutzt. Und das wird jetzt ganz ganz wichtig werden. Hier alles umzusetzen am Start. Und die roten Lichter gehen an und sie gehen aus und der große preis von monaco beginnt so wir kommen ganz gut weg muss, muss ich sagen es sieht ganz gut aus wir können an Hülkenberg ne an Sainz vorbeikommen wir sind, wir sind direkt neben ihnen und das ist doch sehr sehr gut und wir haben Position 6 doch noch nicht inne Seins hat sich dann noch mal vorgedrückt ich gehe hier wirklich alles in gibt Vollgas und hier stecke ich dann doch zurück weil ich mir denke nein das Rennen ist so wichtig, du kannst jetzt nicht am Anfang alles wegschmeißen und dann steche ich hier sehr aggressiv rein, teilweise auch ungewollt, ich wollte das eigentlich nicht überholen, aber es ist einfach passiert und jetzt bin ich schon auf Platz 5. Also schon mal ganz guter Start muss man sagen, kann man sich auf jeden Fall darüber freuen und jetzt nach Runde 3 sehen wir Hülkenberg setzt sich doch stark ab mit den anderen 3,6 Sekunden also ist nicht wenig und ich hatte das Problem ich kam mit dem Auto nicht klar ich wollte auch erstmal mich ins Auto reinfinden und das Problem ist währenddessen ist Högenberg einfach davon gezogen wie sonst was das ist sehr sehr ärgerlich aber es, es ging einfach nicht. Ich habe mich erstmal wirklich eingetestet. Ich habe sehr, sehr viel Sprit gespart und auch nur wenig ERS benutzt, damit ich einfach mit dem Auto klarkomme. Einfach weil es so voll ist, ist es natürlich auch noch schwer zu steuern und alles. Was wollte ich noch nicht nutzen. Dann in Runde 7 habe ich versucht wieder ein bisschen anzuziehen, indem ich mehr Gas gegeben habe. Und das war sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Aber wir sehen wir konnte sich immer weiter absetzen. Und Brandon Hartley ist aus dem Rennen draußen. Jetzt schon leider sehr, sehr ärgerlich für ihn. Aber ich glaube, da war auch nicht viel zu holen von seiner Position aus. Und man weiß ja nie, ein Regenrennen in Monaco kann wirklich alles bringen. Man weiß nie, was passiert. Ja, und wir sehen, der Abstand bleibt relativ gleich zu Hülkenberg. Und der Erste Bad und Con ist ebenfalls aus dem Rennen. Die scheinen wohl beide kollidiert zu sein. Runde 10 habe ich dann langsam versucht, wieder weiter in die Pace anzuheben und ihr seht, schnellster letzter Sektor und ja, neue Bestzeit, persönliche Bestzeit. Und dann Runde 12 nochmal 3,5 Zehntel verbessert und naja, der Abstand bleibt relativ gleich zu Hürgenberg. Hürgenberg, zieht auch an, das ist sehr sehr ärgerlich. Runde 12 dann wieder Vollgas gegeben und da habe ich die Bestzeit gesessen, 25,8, eine Sekunde schneller als davor die Runde und das war krank. Da habe ich echt Gas gegeben und der Abstand 5,2 Sekunden, jetzt habe ich in der Runde wieder 1,6 äh, Sekunden verloren und das war ärgerlich und in der Runde 17 gehe ich in die Box zum planmäßigen Stopp, ist denke ich die richtige Zeitpunkt dafür und ich habe warum auch immer einen Schaden, den habe ich mir glaube ich irgendwann während des Rennens eingefahren, aber ich habe es einfach nicht reparieren lassen, das war mir dann egal und wir sehen wir sind vor Van Dorn und hinter Vettel und Vettel war noch nicht in der Box, das ist sehr sehr wichtig. Runde 19, zweiter schnellster Sektor, das ist doch schon mal super, beziehungsweise schn äh, schnellste Zeit nach den ersten beiden Sektoren. Und jetzt sind wir, da sehen wir da Vettel, der in die Box fährt, an dem sind wir auf jeden Fall vorbei, ist ja klar. Und dann überholen wir ihn und auch an Verstappen kommen wir vorbei, Grosjeus in der Box, Alonso in der Box, Bottas in der Box. Und wir fahren nochmal die schnellste Bestzeit, eine 25, 8, 4, 3, nochmal leicht verbessert aber immer noch die Bestzeit und Magnussen geht jetzt auch in die Box rein vor uns in Runde 20 und wir sehen auch, da ist Nico Hülkenberg, der auch in der Box ist und könnte es was werden, da kommt Nico Hülkenberg aus der Box und wir kommen jetzt in Santebo rein und wir sind vor Nico Hülkenberg, das heißt, wir diese vier Runden oder drei Runden eher gesagt, die wir vor ihm da waren, haben wir sehr gut genutzt, indem wir Vollgas gepusht haben und es hat auch gerade so gereicht und das war echt wichtig. Das war so die entscheidende Phase. Ich habe echt alles gegeben, um Hülkenberg zu kriegen. Und wir sehen, Hülkenberg fährt irgendwie total langsam. Und wir verbessern uns auch noch um eine einzige Tausend in der Runde. Davor hat ja der NLK eine Bestzeit gesetzt. Dann komme ich aber mit einer 24-9, einer richtig krassen Bestzeit. Richtig, richtig nice. Und wir sehen, Nico Hülkenberg, der, der hat Probleme. Der kann sich ja, nicht mehr absetzen. Also entweder habe ich eine richtig krasse Pace gefunden, was natürlich sein kann, weil ich dann jetzt auch Vollgas geben habe, Reiko nochmal eine neue Bestzeit und ähm, ja, vermutlich kann Hütenbeck nicht mitkommen und ich weiß auch soweit, ich weiß, hat er irgendwie mechanische Probleme mit dem Auto, hat mir mein Ingenieur mal gesagt, ich weiß aber nicht mehr wann und habe es deshalb leider nicht in der Aufnahme. Ja und jetzt kommen wir in Runde 34 hier zu Überrundungen von Pierre Gasly der ja, uns dann hier ganz, ganz schön Platz macht. und jetzt sind wir schon direkt hinter unserem Teamkollegen, der sich mehr oft hat eigentlich, denke ich mal, im Monaco in seinem Heimat Grand Prix. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, und eigentlich müsste er langsam mal Platz machen, aber er kämpft natürlich mit Zirotkin und hier stellt ich extrem rein, weil ich einfach keine Zeit verlieren will. Ich wollte nämlich auch noch versuchen, Hamilton zu kriegen weil ich relativ schnell war und auch teilweise schneller war als er und hier hat sie Rotkin ganz ganz komisch Platz gemacht ich hatte echt Angst in dem Moment und jetzt hier in Runde 36 setzt hier nochmal eine neue Bestzeit und Ricardo setzt direkt nach also sie kämpfen gerade um den Sieg und ich komme auch nochmal mit einer neuen Bestzeit in nach Sektor 2 6,5 Zehntel das ist doch ja sehr solide muss man sagen und ja Hamilton musste ich leider aufgeben ich hätte wahrscheinlich von Anfang an des Rennens pushen müssen. Das hätte mir dann mehr gebracht. War aber leider nicht so. Und naja, zumindest habe ich Platz 4. Und ich setze nochmal die Bestzeit mit einer 24-1. Um 6 Zehntel habe ich einfach mal die Bestzeiten der beiden vorderen Fahrer, die um den Sieg kämpfen, eingestellt. Und Kimi Raikun gewinnt das Rennen hier in Monaco von der Pole, wenn ich mich nicht irre. Und damit ja, der einen, endlich mal einen weiteren Sieg, zum Auto vor dir dem fehlt ihn ja, bis Sekunden. heute mit Ferrari eigentlich, das ist sehr, sehr schade. Ja, und jetzt kommen wir hier das letzte Mal durch die Rascas und das letzte Mal auch auf Stadziel. der erstmal natürlich heute gar keine Frage und, naja, überholen ist ja generell nicht so in Monaco und dann ist auch die einzige, der ist gerade weg und, dann war überholen eigentlich fast okay, unmöglich. Ich habe nämlich Bottas ja, am Anfang des Ländes aufgeholt wie sonst das was. Das war echt super. Aber klar, hätte ich gerne gehabt, aber es wurde leider nichts. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, was soll ich dazu sagen? Perez als Ta Fahrer des Tages und auch noch Haas so gelobt. Dabei haben die nur einen Punkt geholt und dabei sind die von 10 und 12 glaube ich, gestartet oder so. Und naja. Ob das jetzt so ein Lob wert war, ich weiß ja nicht. Also hier sehen wir nochmal meine Runden während des Rennens. Die haben teilweise echt geschwankt, muss ich sagen. Aber man hat, denke ich, auch so gegen Runde 10 gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal... Nee, ich gehe, glaube ich, nicht mehr hoch. Aber jedenfalls hat man ab Runde 10 gesehen, wie ich meine Pace auf jeden Fall... Oder gegen Runde 7, 8, 9 habe ich meine Pace ordentlich angezogen. Wir haben es ja auch im Rennen hier gesehen. Und es war ein gutes Rennen. Platz 4. Toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Also Leclerc war natürlich das heute von Platz 20 hier gestartet. Das ist nicht einfach für ihn. Und naja, aber das war natürlich bei weitem Der nichts im Vergleich zu mir. Es ging, also ich hatte ja relativ wenig Verkehr. Ich hatte nur die überrundeten, die ich überholen musste. Und ja, ich hatte auch genug Grip durch meine guten, nicht erkundeten Reifen. Alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Also, ich hoffe nicht, dass mich irgendwas aufhalten kann. Ich, Das wäre nämlich ein bisschen blöd und naja, solange es keine Hindernisse gibt, kann man mich auch nicht aufhalten. Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Also, das Wetter war natürlich ein entscheidender Punkt. Klar, Monaco kann man nicht gut überholen, aber der Regen hat das DRS deaktiviert und na, es war natürlich leichter und es hat auf jeden Fall geholfen, Energie alles. zu schöpfen. Und dann schalten wir hier zum. Ja. <lacht> hier zum Rivalitätsvergleich. Immer noch die Rivalität gegen Leclerc führen wir an. Sehr, sehr ärgerlich für ihn, hier die Rivalität auch noch zu verlieren in Monaco. Ärgerlich? Keine Ahnung, ob das so toll für ihn ist. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Ressourcenpunkte bekommen. Kriegen auch nochmal hier für unsere Ziele was. Ja, und am Ruf hat sich natürlich einiges geändert ins Positive. Und jetzt habe ich auch noch ein Upgrade gestartet. Ich habe ein. Motoren-Upgrade gestartet von den neuen Ressourcenpunkten und das sollte dann auch bald hoffentlich fertig sein und uns auf jeden Fall wieder nach vorne bringen, so schnell wie möglich. Und damit würde ich sagen, war es das dann von diesem Rennwochenende und wir sehen uns dann beim großen Preis von Kanada. Bis dann, schau, euer Rocky.